Hier los. Tag. Meine Güte. Das muss aber ein Noob gewesen sein. Doch mal ein Turbo. Das ist der einzige Hess, den ich habe. <lacht> Super Kill. Cool. Sehr cool. Mhm. Kollege. Geld <laughs> des Monats Geld des Monats Ja, <lacht> der coolste Kill ever. <lacht> yes, sir. Okay. das war ein schöner Abschluss. Perfekt. <lacht>